of jemand gleich mitkriegt, wenn die Maschine steht. Okay. Und der Monitor wäre dann äh, bei Kaismetall, also bei der Firma, die wir es gemacht haben, wenn die dann also ein Entwickler, der halt dort ist, im Büro und der wird es dann gleich sehen, wenn jetzt die Maschine steht, dann blinkt da halt das hohe Lichtchen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.